Good morning America. Welcome to Idaho. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming hier mit einem Versuch eines neuen, sagen wir mal, Serie Let's Plays angezockt, vielleicht sogar ein bisschen Roleplay. Ich weiß es noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich bin auch gerade erst hier angekommen auf der Hopper Hollow. Und zwar habe ich hier hinter mir das Farmhaus, das mir zugewiesen worden ist. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu der Geschichte sagen, was passiert ist, warum ich hier bin. Mal außen vor, nicht verzweifeln, die Oldstream Farm, die geht weiter, kein Problem. Es ist hier ein paralleles Projekt, was ich hier angefangen habe oder was ich hier anfangen möchte. Mal schauen, wie das ankommt und dann schauen wir mal, ja, wie das hier weitergeht. Hier auf der Hopper Hollow, einer US-Karte, die mich ziemlich anspricht. Und mal schauen, was wir hier daraus machen werden. Gehen wir zurück zur Geschichte. Ich bin hier angekommen. Das ist meine kleine Farm, die mir zugewiesen worden ist. Und ich wurde beauftragt, den hiesigen Fanclub des John Deers, der Marke John Deere, zu unterstützen oder zu leiten, besser gesagt, also zu leiten und ähm, die Funktion oder die Rolle von John Deere in dieser Region rund um Hover Hollow ähm, zu stärken, die Marktposition zu stärken und einfach näher am, am Bauern, quasi am Kunden, in der, am potenziellen Kunden dran zu sein, ähm, die Marke nahezulegen, ähm, die Marke zu zeigen, ja genau, es ist im Prinzip eine Testfarm, ein training center vielleicht sogar ein labor es geht darum dass der fanclub eine ziemlich ziemliche große größe erreicht hat und auch eine wichtigkeit hat und natürlich ist auch zu wissen dass einer der mitglieder des fanclubs ganz weit draußen verwandt ist mit jemandem der in der liederrolle der eine liederrolle bei john deere im zentral oder nordamerikanischen ähm, Kontinent hat. Also ähm, gibt es da schon auch eine, sagen wir mal, verwandtschaftliche Verbindung hier dabei. Ja, so. Also, wir gehen jetzt noch nicht ganz groß auf die Details ein. Ich möchte einfach nur sagen, wir sind hier quasi ein Zentrum, eine, An, ein Zentrum, eine Anlaufstelle, ein Lernzentrum für die umliegenden Farmen und Bauern. Die, wenn sie Zweifel haben, können sie hierher kommen. Wenn ihnen eine Maschine fehlt, dann können sie zu uns kommen. Wir helfen gerne, wir helfen auch bei den Ernten. Wir haben selber zwei Felder. Wir sind aber nicht hier, um Konkurrenz zu betreiben, sondern wir sind hier, um die hiesigen Farmen zu unterstützen. Natürlich mit dem Hinter Hintergedanken. Klar, der Hintergedanke von John Deere ist natürlich ganz klar, die Leute an die Marke John, zu, John Deere zu binden, ähm, denen etwas zu geben was sie vielleicht dann in einem kauf in einer Kaufentscheidung zu John Deere hinbewegen wird wenn John Deere nah am Kunden dran ist ähm, und eben auch unter die Arme greift wenn mal eine Maschine fehlt oder auch mit Hilfskräften da war ja der, der ähm, Club ist ja ziemlich groß also der Fanclub und ähm, die sind auch immer gerne dabei mit anzupacken wenn eine ernte rein muss bevor der regen kommt oder ja die sind einfach auch hier um zu helfen ähm, wir haben hier natürlich etwas an tierzucht ähm, wir sind im überlegen ob wir irgendwie ähm, eine kooperative äh, aufbauen können wo wir landwirtschaftliche güter also wie eier wie ähm, milch wie das fleisch unter einem quasi unter einem Hut oder unter einem Dach unter ein Dach bringen, alles was in der Region verkauft wird oder produziert wird, quasi unter einem Namen zu verkaufen, weil es mal, weil man einfach hm, eine größere Reichweite hat, weil es einfach äh, im Markt besser Bestand hat. Ähm, genau, einfach den Bauern hier quasi eine Assoziation zu geben, eine Gruppierung zu geben, die stützend und unterstützend unter die Arme greift und ähm, genau, das ist die Idee. Also wir haben hier äh, zwei ähm, Hühnergehege, wir haben einen Kuhstall, der produziert nur Fleisch und natürlich die Nebenprodukte wie Gülle und Mist. Dann haben wir eben hier noch ähm, einen Schweinehof, der macht natürlich nur Gülle und Fleisch, also vor allem die Gülle. Das ist natürlich für uns erstmal die absolute Priorität. Da wird wir im Auftrage von John Deere ähm, natürlich, oder so natürlich wie möglich anbauen können. Far ähm, ja, genau, farmen können. Wir möchten eigentlich, soweit es geht, auf Pflanzenschutzmittel und ähm, Kunstdünger verzichten. Deswegen also ähm, ja, deswegen möchten wir hier auf jeden Fall die Produktion an Gülle vorantreiben. Das ist definitiv mal eine der Vorgaben. Ja. Dann ähm, haben wir hier auf dem Hof eine Fermentierung, sprich Heuproduktion, also Trocknung und Fermentierung. Also hier bei dieser Anlage können wir... Aus Gras können wir Heu, entweder Heu herstellen oder Silage. Ähm, die Silage, das wäre dann eher gedacht, wenn wir zu viel haben, dass wir dann Silage verkauft oder an die anderen umliegenden Höfe abgibt, damit die, ja, dass, damit die Kosten für deren Mischration sinkt, wenn wir gratis oder mit zu einem sehr geringen Preis Silage oder Futter in den Markt hier in den regionalen Markt einspritzen. Ja, und hier ist einfach die Idee, dass wir hier natürlich auch für die umliegenden Bauern Aufberatung geben. Die fängt an mit Fahrkursen, Fahrschulen. Wie wird ein X9 Dresche betrieben? Wie funktioniert die große Baumwollmaschine, die ganz brandneu hereingekommen ist? Wir möchten auch ähm, die einen Traktoren, einfach die Traktoren quasi hier haben, damit sie, falls ein Traktor, eine Ka ein Kauf eines Traktors in, Erwäg in Erwägung gezogen wird bei einem Hof, dass hier die da sind, dass man die anfassen kann, dass die Testgefahren gefahren werden können da, da, und wir natürlich dann auch entsprechend die Schulung geben, welche Systeme sind verbaut, welche Systeme wie und so weiter. Das ist einfach alles, was wir hier tun, ist quasi den Bauern hier zu helfen, natürlich mit dem inoffiziellen und Hintergedanken. Die Marke schon die hier in der Region zu stärken und dass halt einfach die Zukunft hier grün-gelb wird, nicht rot oder oder blau mit New Holland, sondern wirklich hier, dass wir hier ähm, die vorwiegende Farbe entsprechend des äh, Firmenlogos oder der Firmenfarbe von John Deere, die, das Grün und das Gelb sein wird hier in der Region. Ja, das ist so ein bisschen so der Hintergedanken. Wir werden hier uns natürlich vor allem darauf konzentrieren, Auftragsarbeiten zu machen. Und dann werden wir gucken, wie wir dann weiter verfahren. Also, wir sind ein eine Non-Profit-Organisation. Wir versuchen einfach zu helfen. Klar nehmen wir Donations entgegen. Klar müssen wir auch äh, diese ganzen Maschinen, den ganzen Fuhrpark finanzieren können. Äh, klar muss der Unterhalt äh, gezahlt werden. Klar müssen die Gehälter bezahlt werden, wie zum Beispiel meines und des Mechanikers. Äh, und es ist natürlich sehr viel in in freiwilliger Arbeit hier, aber der Fuhrpark, die Fläche, die Miete, die, der Unterhalt, der, und das muss natürlich alles trotzdem bezahlt werden, auch die Tierhaltung, die Stromkosten, das muss bezahlt werden. Das heißt also, wir werden hier nicht in erster Linie auf Profit spielen, sondern definitiv einfach auf Erhaltung des Hofes, äh, damit wir hier ähm, ja sehr gut funktionieren können und eben auch mal die lokalen Bauern dann einladen können für ein Fest oder ein Tractor Pulling auf dem Feld oder so, dass man da sowas organisieren kann, dass man eben ja einfach ähm, die Bauerngemeinschaft hier anspricht und eine Community, äh, Community daraus formt, ähm, die natürlich einfach alles rund um die Market schon hier ist. Ja? Das ist die Idee hier, ähm, was, äh, was, was hier ähm, vorgehen könnte, also was, was die Idee hinter diesem Projekt ist dass wir einfach sagen, okay, hier, wenn jemand die neuen Geräte von dir ähm, ausprobieren will, dann kann er hierher kommen, das gilt auch, kann man mich anschreiben, dann kann ich die, kann, kann ich, äh, die auf den Server laden. Und dann könnt ihr die Maschinen testen kommen, wenn ihr mithelfen wollt, Aufträge zu machen. Einfach als Lohnarbeiter in dem Sinne dann einfach am ähm, Kommentar. Und dann können wir hier natürlich dann ähm, eine Einigung finden. Klein, klein, Problem. So, wir gehen mal kurz einfach mal die großen Maschinen durch, die da stehen. Ich mache mal da die Tore auf. Ich will jetzt da nicht, aber einfach... Ähm, alle einzelnen Maschinen durchgehen, das würde dann definitiv zu weit führen. Es ist auch so, dass John Deere, wenn neue Maschinen im Test sind, zum also quasi neu erscheinen erscheinen sollen oder geplant sind und so, da werden die erstmal hierher gebracht unter anderem natürlich und <lacht> da werden sie hier auf Herz und niere getestet, hier werden sie im Einsatz getestet, wird werden Schwachstellen aufgedeckt. Hier werden sie ja, hier werden sie gebraucht. Getestet und dann äh, wird die natürlich die Erkenntnis daraus gezogen aus diesen Testen und entsprechend dann in die Verbesserung des Produktes oder auch eben in der Lancierung des Produktes ähm, ähm, rein gegeben. Auch die Erfahrungen, die können natürlich auch sehr positive Erfahrungen sein, die natürlich in das Verkaufsgespräch. Ähm, einbezogen werden können, wo natürlich äh, klar einfach sagt, gesagt werden kann: Schau, wir haben die Erfahrung gemacht im Einsatz hier in Real Life Einsatz. Hier haben wir den, die Erfahrung gemacht, dass er einfach sagen wir mal eine ne bessere Traktion hat und so weiter. Ja? Also, wir gehen nicht gehen, äh, näher auf jeden einzelnen ein. Also, wir haben den 9630 hier stehen, das ist ein älteres Modell. Das ist noch ein bisschen ein historisches Modell. Das sind sie nicht, natürlich nicht das älteste, das ist klar. Dann haben wir den 9620RX hier stehen. Da könnten eventuell dann noch die Seitentanks hinzukommen. Das sind wir noch in der Verhandlung mit John Deere. Dann haben wir den 9570RT. Dann haben wir den 8RX. Der hat übrigens die Seitentanks dran. Ja, der hat die übrigens dran. Genau. Dann haben wir den 8R. Also da haben wir einfach die 8er Serie. Dann haben wir hier die 8960. Also auch ein älteres Modell. Ein ganz anderes äh, Konzept, also das macht vor allem mit dem Gewicht. Der ist sehr, sehr, sehr schwer, dass wir da die Traktion die durch das Gewicht auch herbekommen. Ja, das ist der Fuhrpark, den wir hier haben an großen Treckern. Es gibt, wir haben sehr viele kleine, mittel, mittelgroße und kleine Trecker. Die sind aber am anderen Ende des Hofes. Das Gelände, sagen wir es mal so, das ist ja nicht mit dem Hof, das ist ein Gelände. Dann haben wir hier Ernte oder ähnliche Maschinen, die selbst betrieben sind. Das, das ist der Stolz der, des Clubs hier. Das ist eine Donation gewesen von John Deere. Das war ein Ausstellungsmodell, das ist überall in den ganzen Staaten... An die agro äh, an die äh, genau landwirtschaftsmessen gegangen dass das daher auch die aufschrift bild with preisen in East, Moline, illinois wir kommen dann auf die geschichte von john hier noch ein bisschen zu sprechen natürlich das ist eben das ist da unser das ist so der stolz des ähm, des clubs ja, das ist so die königin oder der könig äh, der geräte hier äh, ja natürlich Toll, dass wir den haben können. Der ist ganz brandneu reingekommen. Das ist der die Baumwollerntemaschine. Ob schon, dass wir hier mit Baumwolle nicht noch nicht viel am Hut haben. Das wird vielleicht noch kommen. Der ist ganz ganz neu reingekommen. Ja, das ist der CR der CS 770 Riesenteil auch. Dann haben wir ein älteres. Modell eines Trashers an den 7700, der 7700. Sehr gut für kleinere Felder auto auch, also auch an Hanglagen. Dann haben wir hier einen mehr, einen größeren, also der für Feldarbeit. Der hat einen extrem engen Drehradius, also der kann fast am Norden Stelle drehen. Und dann gibt es hier, das ist natürlich eine Studie, das ist ja klar, dass John Deere den Markt im Auge behält. Das heißt, die haben sich dann von, Klas, äh, von Krone den BGM gekauft, haben den untersucht, um vielleicht eben Lehren daraus zu ziehen, zu schauen, wie bauen die, was machen diese. Haben den dann halt wieder zusammengesetzt und haben dann einfach die John Deere Lackierung gegeben. Haben dem auch noch einen Dreipunkt hinten angemacht, also ein PTO sogar. Nee, nicht ein Dreipunkt, sondern ein PTO. Das ist ganz cool, weil da kann man eben direkt mit dem Heuladewagen, Strohladewagen direkt angehängt ähm, gleich nachfahren. Also da muss man nicht zwei Gefährte haben. Das ist ganz, ganz praktisch. Also da ist schon die in der Forschung, ob da irgendwas ähnliches kommt, also mit dieser Arbeitsbreite. Das ist ja was Ähnliches, was hier ist, das ist aber ein älteres Modell und ist natürlich nie so leistungsstark wie wie der hier. Deswegen, also das ist im Prinzip ein Kauf gewesen und äh, zur Untersuchung der Systeme und ja ein bisschen ähm, spionage so. Ne? Dann haben wir hier den 4940, das ist ein Streuer. Da haben wir, den brauchen wir nur für Kalk. Ja, wir haben wie gesagt, wir haben gesagt, dass wir keine, keine Kunstdünger, weder Kunstdünger noch ähm, Pestizide benutzen wollen. Deswegen haben wir hier gesagt, wir nehmen nur den. Das sind die großen Geräte, die wir haben hier. Ja, dann haben wir hier drin einen Ballenladewagen ist natürlich nicht von John Deere, der ist einfach nur in der Lackierung. Dann haben wir hier das Getreidemähwerk. Dann haben wir hier eine große Seemaschine, eine ganz große Saatmaschine. Die passt da nirgends in den Schuppen rein, deswegen haben wir die da hingepackt. Das ist eine andere, das eine ist eine Einzelkorn, der andere ist eine normale Seemaschine. Das hier ist ein Striegel gegen Unkraut, also wir wollen eben wie gesagt keine Pestizide verwenden. Dann haben wir hier einen kleinen Rolle, eine kleine Walze, eine große Walze, einen Steinsammler, eine ein Grubber, ein Pflug, also Und dann haben wir hier das Schneidewerk für den kleineren alten ähm, Drescher, den wir wenn den ich euch vorhin gezeigt habe. Das ist das, was wir hier vorfinden. Dann haben wir hier im Prinzip alles, was ein bisschen so ins Grünland reingeht. Also, hier haben wir ähm, ein Front- und ein Heckmähwerk. Und dann haben wir einen Schwader. Haben hier eine Ballenpresse, falls wir das brauchen. Dann haben wir hier einen Schwader. Äh, einen Schwader, ein Wender das ihr seht selbst, das sind alles nicht, Die sind zwar alles John Deere gebrandet, aber das sind eben so genau so Projekte gewesen, wie das mit dem, mit dem Big M, Na, da haben sie ähm, gewisse Sachen gekauft, haben die untersucht, um, versuchten versucht, einen zu rauszuziehen und ja. Und gewisse Sachen stellt der John Deere gar nicht her oder zumindest nicht im Mod Hub, also heißt, ähm, Ladewagen in die Größe, dann ein Kipper, dann haben wir zwei 70 kubikmeter anhänger die sind ähm, absolut gold wert das sind unsere arbeitstiere die brauchen wir immer wieder gerade für die ernten übrigens äh, müssen wir uns dann ein bisschen sputen heute wir werden dann hier natürlich ähm, heute noch unsere beiden felder ab abernten müssen weil sonst ist morgen ist dann ist alles zu spät, dann haben wir das verloren. Das möchten wir ja natürlich nicht. So, dann haben wir hier den 6140er stehen. Er ist auch ganz ziemlich neu herausgekommen hier zu uns. da ist der 55 Dann haben wir den 6120. Dann haben wir hier die etwas ältere Modelle. Das ist der 6405. Dann haben wir den 6420. Hier haben wir den 4440. Dann haben wir den 4 und den, 46, den 49 55 und haben wir hier den R den 62 50 R. Das ist so im Prinzip, dass der größte Traktor, der regelmäßig im Einsatz ist, die anderen sind halt eher dann, wenn es dann wirklich Kraft braucht im Einsatz. Na, die, die, die, die, die, die schlucken auch ganz viel. Ne? Deswegen äh, hier haben wir natürlich ein Güllefass. Das ist erstmal zum Testen hier. Das ist noch nicht unser. Das erste Mal zum Testen hier. Dann haben wir hier einen Miststreuer. Kann nötigenfalls auch mit Kalk verwendet werden. Ja. Also das Güllefass ist nur zur, sagen wir mal, zum Testen da. Das ist nicht gehört, gehört nicht zum Hof. Das ist nur einfach zum, zum Testen erstmal. Weil da wird dann wahrscheinlich dasselbe passieren, dass hier dann irgendwann die Lackierung geändert wird. Ja, da hier haben wir eine kleine Dieseltankstelle, nichts Großes. Das ist unsere eben die Produktionsstätte. Da haben wir zwei große Misthaufen. Mal gucken, was wir davon dann brauchen. Wie gesagt, da haben wir unsere Küchen. Da haben wir Angusrinder also wir haben kälber 50 kälber 50 rinder und 50 sauer äh, kühe wir haben eben die schweinchen und dann haben wir hier die hühner so das ist so der rundgang um den hof also glaube ich habe fast alles durchgegangen ich bin fast alles durchgegangen ich glaube da geht gar nicht mehr was ich vergessen habe was Denkt ihr über die Möglichkeiten dieser Geschichte hier, dieses ganzen Hofes, der, der, wie das angehen soll? Was denkt ihr darüber? Könnte das ein spannendes Konzept sein? Könnte das spannend sein? Es geht jetzt hier einfach wirklich definitiv nur darum, ein bisschen die Geräte zu probieren. Ich habe mich bis jetzt im LS das jetzt mal wieder zurück in die Realität immer davon geweigert oder geweigert ja gegen, eigentlich davon gegen geweigert schon die zu nutzen weil ja weil es ist eben keine europäische Marke ist also ich würde dann ich bin immer auf Fendt gefahren oder dann eben Klaas das eben in Deutschland zu Hause beheimatet sind und einfach ja genau deswegen habe ich gedacht na diese Karte die scheint mir eigentlich schön zu sein also die die karte an sich ist ziemlich schön gemacht eine Vierfachkarte, da kann man eben das große equipment einsetzen und dann müssen wir halt gucken was war wie die geschichte dann hier weitergeht. das ist wäre auf jeden fall mal so die grundidee dahinter einfach eine kooperative hier zu haben im raum am ähm, idaho rund um Hollow, um hobo hollow rum um eben ein bisschen mit an äh, an den Bauern ranzukommen und eben auch eine ein Schaufenster zu sein für die John Deere Produkte. Ähm, ich möchte noch einmal kurz sagen, ich habe hier noch zwei andere äh, Geräte hier stehen. Also das sind zum einen der Gator, der Gator. Das ist der 6x4er. Und dann haben wir natürlich den hier. Das ist quasi ein Geschenk gewesen von John Deere zur Annahme des, Kontra des Vertrages hier. Und genau, das ist auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall der Einstieg hier. Das ist mal das, wie die Farm oder der Gedanke, wie das Ganze funktionieren soll hier. Ähm, bitte kommentiert mir, ob ihr das eine gecheatete oder eine, eine schlechte Idee findet oder ob ihr denkt, dass das eine interessante Geschichte sein könnte. Ich möchte hier Falls ähm, dass der Döllschädel äh, alias Toni sieht und äh, mitkriegt, er sich da Gedanken darüber macht, ob das etwas für eine seiner schönen Geschichten sein könnte. Er schreibt sehr, sehr schöne Geschichten auf seiner Facebook-Gruppe. Ähm, Geschichten rund um seine Erlebnisse mit dem Bauern, mit dem Farmen. Geschichten, wie er ähm, auswandert in die USA und so weiter. Ganz, ganz viele schöne Gesch Geschichten, die er erzählt. Hat einen sehr ansprechenden und lebhaften Schreibstil. Ähm, Packen, sehr schön. Ähm, also Toni, wenn du denkst, dass du, dass du daraus eine Geschichte machen kannst, dann bin ich sehr, sehr gerne dazu bereit zu sagen okay ich mache, ich binde die deine geschichte hier ein bisschen mit rein ähm, ich will nicht sagen dass ich deine geschichte spiele ich aber ich könnte ähm, teile oder ideen daraus nehmen natürlich ähm, ja bitte wenn Tony, wenn du das hörst dann bitte ähm, schreib mir doch du hast ja meinen zugang bei facebook bei discord weiß ich nicht ob du da auch dabei bist wenn ihr falls ja dann kannst du mich auch über discord anschreiben kein problem wunderbar dann würde ich doch einfach sagen das war der einstieg hier das war der überblick ich möchte es eigentlich kurz halten ich werde auch hier in den weiteren ähm, episoden oder kapitel werde ich es immer so halten dass wir ähm, die zeit auf zweimal laufen lassen Und ich dann eine Stunde spiele in game, das heißt eine halbe Stunde Aufnahmezeit. Ich möchte eigentlich versuchen so wenig wie möglich zu schneiden, weil ja das soll halt ein bisschen auch irgendwo ein realistisches Erlebnis sein. Natürlich werde ich jetzt im August sehr erstmal die Zeit sehr sehr langsam laufen lassen, weil wir haben, weil wir haben Feld 12 und 6 abzuernten, das heißt also die beiden müssen abgeerntet werden. sonst ist dann morgen die Ernte futsch, weil die sind zum Ernten im August. Deswegen muss ich hier ein bisschen langsamer laufen lassen. Danach ist die Zeitskalierung zweifach. Wir spielen dann also ich spiele dann erstmal drei Tage pro Monat. Alles andere ist an, Lesestein und alles ist an natürlich das kaufen von ähm, saatgut und so weiter das ist alles aus dass wir haben das alles auf dem hof und ja das ist auf jeden fall mal dies, die idee dahinter gut dann möchte ich mich jetzt ganz schon schon mal ganz ganz herzlich bedanken für das erste zuhören fürs dabei sein bitte kommentiert mir doch was ihr über dieses projekt denkt ich werde dann die Kommentare natürlich dann lesen, wenn ich das erste Kapitel schon aufgenommen habe, weil das wird jetzt gleich danach aufgenommen und dann auch bearbeitet und auch gleich danach dann rausgeschickt. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, ganz ganz, ganz ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns später wieder gleich in der nächsten, im nächsten Kapitel, was gleich weitergeht. Ganz ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und bye bye.